Wir haben schon im Chat vielleicht gesehen, da habe ich bereits die Links reingestellt, direkt zu EVA-Examen, zu unserem OPIC, also den Online-Prüfung-Infokurs und auch zum Lehre-Digitale-Hilfe-Kurs. Wenn Sie also mal Fragen haben, schauen Sie gern dort nach und vielleicht finden Sie dann auch Ihre Antwort schon. <lacht> Zunächst kurz gesagt, was ist EVA-Examen? Also EVA-Examen ist eine Software, die wir bei uns an der Uni mitverwenden, die uns die Möglichkeit gibt, schriftliche Prüfungen am Computer zu konzipieren, zu erstellen und dann auch im Anschluss automatisiert auswerten zu lassen. Der Zwischenteil, also das Durchführen der Prüfung, findet wie gewohnt in Präsenz statt, denn diese Prüfung wird dann auch ausgedruckt und nach dem Schreiben eingescannt. Damit ist dann das automatisierte Auswerten am PC möglich. Ähm, es sind verschiedene Fragetypen möglich. Das zeige ich Ihnen später dann noch gleich. Und das Scannen erfolgt von uns vom e-Learning. Gleich zu Beginn möchte ich noch anmerken, auch wenn es im Chat mit drin steht, bitte verwenden Sie immer ähm, den Zugriff auf Eva-Examen aus dem Uninetz oder mit der VPN-Verbindung. Genau, ähm, damit wir gleich die Zeit nutzen, teile ich mit Ihnen meinen Bildschirm, damit wir zusammen die gleiche Sicht auf die Dinge haben. So, und dann organisiere ich mich noch mal ganz kurz auf meinem zweiten Bildschirm. Genau, dann sehen wir nämlich auch hier die Anmeldeseite von Eva examen der Login funktioniert in dem Sinne, dass Sie sich bitte erst bei uns beim E-Learning melden, dass Sie interessiert sind, mit Eva-Examen zu prüfen. Und dann erstellen wir Ihnen gerne ein Konto und übersenden Ihnen Ihre Login-Daten. Nach dem Login kommt Sie erstmal auf eine Startseite, die können wir uns erstmal kurz anschauen. Sie sehen hier auch schon einige Hinweise für den Erstbenutzer. Ich kann Ihnen auch schon verraten, die schriftliche Anleitung ist auch so gut wie fertig. Also im Januar wird sie dann auch mit erscheinen. Es gibt zwar eine sehr umfangreiche Anleitung direkt vom Hersteller bzw. vom Support von Eva Sys, aber die ganz vielen Seiten möchten sich vielleicht nicht durchlesen. Wir wollen das alles etwas komprimierter in unserer Anleitung darstellen. Wie Sie sehen, können wir hier nach links auf die ähm, Optionen mit draufklicken. Ich klappe mir das mal dauerhaft aus, dann können wir uns das besser anschauen. Ähm, wir haben hier die Möglichkeit, zunächst Prüfungsbögen anzulegen, eine Fragenbibliothek und dann auch die Prüfungen anzulegen, einen Notenschlüssel zu erstellen und später kommt dann noch die Verifikation dazu. Noch kurz vorher gesagt, bevor ich es vergesse, ähm, auch bei EVA-Examen gibt es einen automatischen Lockout. Wenn Sie also 20 Minuten inaktiv auf der Website waren, werden Sie automatisch ausgeloggt. Und auch weiterhin, wir kennen das vielleicht auch schon von anderen Systemen, ähm, wie Mahara beispielsweise, dass es nicht empfehlenswert ist, sollten Sie mit einem Kollegen, einer Kollegin an einer Prüfung arbeiten, dass Sie... Zeitgleich mit Ihren beiden Konten an einem, an einem Test arbeiten. Das kann zu Problemen führen. Es ist auch nicht so angedacht. Gut. Ich würde dann zunächst beginnen, indem wir uns die Fragenbibliothek anschauen. Eine Fragenbibliothek kennen Sie vielleicht schon ähnlich aus Moodle oder Ilias, wo Sie also Fragen anlegen können. Bei Ihnen wird das beim ersten Mal erstmal ganz schlicht und einfach so aussehen, dass Sie dann nur Ihren Namen hiermit stehen haben und noch nichts weiter. Klicken Sie aber auf Ihren Namen, wird hier rechts bei den Aktionen das Hinzufügen einer Gruppe aktiviert. Wozu braucht man jetzt eine Gruppe, fragen Sie sich. Das ist auch wieder ähnlich wie bei den anderen Systemen. Es braucht eine Gruppe, um Fragen anzulegen. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass Sie Ihre Fragen besser organisieren können. <lacht> Sprich beispielsweise, dass Sie sagen können, in diese Gruppe kommen, <lacht> Verzeihung, multiple choice fragen die sich um das Thema Deutschland beziehen und die zwei Punkte beispielsweise haben. Also, dass Sie <lacht> Ihre Fragen näher klassifizieren können. Beim Übernehmen erstellt sich dann eine neue Gruppe. <lacht> Entschuldigen Sie ganz kurz. <lacht> Mich hat leider nämlich letzte Woche auch die Grippewelle erwischt und ich habe noch leider ein wenig mit den Nachfolgen zu kämpfen. Ähm, die Gruppe ist erstellt, aber dazu muss ich das hier noch ausklappen. Und dann sehen Sie auch hier hat sich unsere neue Gruppe automatisch erstellt. Und auch, wie Sie schon sehen, es ist hier hierarchisch angeordnet, könnten Sie nun hier auf die Gruppe klicken, um eine Frage zu erstellen. Da öffnet sich hier nämlich hier auch die Option für die Frage. In dem Punkt, bevor wir hier weitergehen, werden Sie sich fragen, warum soll ich denn unbedingt die Fragen in einer Fragenbibliothek anlegen? Warum nicht gleich direkt im Test? Das ist natürlich auch möglich. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Der Vorteil ist, wenn Sie hier in der Bibliothek Ihre Fragen anlegen, haben Sie ähnlich wie in Ilias mit dem Fragenpool gleich die Möglichkeit, immer die Fragen für verschiedenst viele Prüfungen herauszuziehen in Ihre Prüfungsbögen. Sie haben hier die direkte Übersicht über alle Ihre Fragen. Und wenn wir dann unsere Frage erstellt haben, beziehungsweise ich gehe mal auf die schon erstellte, können Sie hier auch sehen, dass Sie hier viel leichter eine Frage kopieren, also duplizieren, anpassen können, was für Fragenvarianten ganz vorteilhaft ist. Und weiterhin, wenn die Frage mal im Einsatz war, können Sie hier eine sogenannte Item-Analyse sich ansehen. Ich klicke drauf. Es wird noch nichts zu sehen sein, weil die Frage noch nicht verwendet wurde. Aber Sie können sich dann vielleicht schon ein bisschen vorstellen, wie das dann aussehen wird. Hier ist so ein bisschen Stichwort Trennschärfe, Schwierigkeitsprozentsatz. Das hilft Ihnen vielleicht auch, um Ihre Fragen ähm, nach dem Einsatz in einer Prüfung mal ein bisschen zu analysieren, untersuchen, ob die vielleicht noch etwas angepasst werden müssen. Für Fragen, die nämlich direkt auf einem Prüfungsbogen erstellt werden, ist das nicht möglich. Dahin ist nämlich auch hier vom Tor Vorteil, wenn Sie hier Ihre Fragen erstellen, können Sie diesen äh, Ordner auch mit anderen Personen teilen. Das sieht man zum Beispiel hier drüben mit diesem Pfeil nach rechts, wo Sie sagen, ja, mit einer bestimmten Person aus Ihrem Bereich oder gar mit allen EVA-Examen-Nutzern. Das geht eben auch bloß hier über die Fragenbibliothek. E Gut. Da möchte ich Sie natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wie geht denn nun unsere Fragenerstellung? Hier sehen Sie unsere Übersicht, was in EFA-Examen möglich ist. Also die klassischen Single-Choice, wahr-falsch und Multiple-Choice-Fragen. Auch eine offene Frage. Die Hotspot-Frage ist hier in dem Bereich zwar möglich, da wir aber mit reinen Papierklausuren arbeiten, können Sie die leider nicht bei Ihren Prüfungen verwenden. Stattdessen gibt es aber auch noch die segmentierte offene Frage, K-Prim und die Zuordnungsfrage. Ich würde jetzt einfach mal mit dem klassischen Single-Choice-Frage beginnen, dass Sie sich einmal das anschauen können, wie die Fragenerstellung aussieht. Wie bei allen Fragen kommen Sie hier in einen Fragenassistent. Da haben Sie erstmal den Bereich hier oben mit Fragetext, Erläuterung, Verweis, Kurzname. Fragetext ist, denke ich, selbsterklärend. Dann ähm, wurde die Uni Leipzig gegründet. Hier nehmen wir jetzt, hoppla, als Beispiel. Ein wenig Formatierungsmöglichkeit haben Sie auch mit dabei. Wenn Sie möchten, könnten Sie nur für sich tatsächlich eine Erläuterung eintragen, denn wie Sie hier sehen in dem Hinweis, ist das eigentlich für eine Online-Prüfung gedacht? Ebenso auch Verweise sind möglich oder auch ein Kurzname der Frage. Gerade wenn Sie wirklich intensiv arbeiten wollen mit dieser Fragenbibliothek, kann das von Vorteil sein. Weiterhin haben Sie hier die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad, zu bestimmen. Das ist aber optional. Das lässt sich natürlich später auch alles noch anpassen. Nun kommen Sie zu den Antwortoptionen. Nehmen wir mal 1311. Das ist natürlich falsch, also vergeben wir hier auch Null Punkte. Und hier kann man die Antwort hinzufügen. Gehen wir mal noch was, ähm, machen wir mal 1505. Das ist auch falsch. Jetzt könnte ich natürlich fragen, wer ist so clever und kennt das korrekte Gründungsjahr von Ihnen? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ja 1409 gewesen sein. Und dafür vergeben wir natürlich einen korrekten Punkt und fügen diese Antwort auch hinzu. Jetzt sehen Sie nämlich auch hier schon den Unterschied, dass in der Liste der Antwortoptionen hier ein Punkt vergeben wurde für diese Antwort und für die beiden anderen Nullpunkte. Sollten Sie sich mal vertan haben, wählen Sie hier einfach ein, eine Antwortmöglichkeit aus und dann können Sie das hier nochmal anpassen. Sie können aber auch rechts mit diesen Optionen die Antwort nach unten verschieben oder wieder nach oben, also dass Sie es das selber durchmischen. Zum generellen Durchmischen sage ich später noch etwas. Was dann aber wichtig wäre, ähm, es gibt hier dieses Schlosssymbol, was Sie hier sehen. Wie auch der Hinweis das anzeigt, sollten Sie sich später entscheiden, dass automatisch in Ihrer Klausur die Antwortmöglichkeiten vermischt werden sollen. Können Sie mit mithilfe dieses Schlosssymbols in diesem speziellen Falle diese Durchmischung verhindern? Gerade bei solchen ja, Nein, War, Falsch fragen, ist doch sehr empfehlenswert, dass nicht dort die Antwortoptionen vermischt werden, sondern dass wirklich oben immer Ja, War und unten Falsch oder Nein steht. Das führt sonst zu Verwirrungen. Genau. Und natürlich auch das löschen -Symbol. Sie können natürlich auch Antworten löschen. Nun werden Sie noch gefragt, wie denn die Darstellung auf dem Papier aussehen soll. Da haben Sie drei mögliche Optionen. Einspaltig unter dem Fragetext, mehrspaltig oder mehrspaltig neben dem Fragetext. Das können Sie gern halten, wie Sie möchten. Ich nehme mal mehrspaltig unter dem Fragetext. Sie sehen auch weiterhin, kann man bei den meisten ähm, Fragen auch ein Bild oder eine Formel mit hinzufügen. Ich werde das gleich mal hier mit anwenden. Und ein Bild integrieren. Wenn sich hier mein Fenster öffnet, sehen Sie schon, ich habe schon zwei Bilder hier mit in meiner Sammlung eingebettet. Ich nehme mal ein neues Bild, das möchte ich hier hochladen. Ähm, nehmen wir mal UL als Name. Äh Beschreibungstext ist optional. Und wähle mir eine Datei aus. Ähm, haben wir dann mal ein schönes Bild der Uni Leipzig. Da haben wir ein schönes Bild. Das nehmen wir mit. Da haben Sie auch eine kleine Vorschau und speichern sich das ab. So, da haben wir das Bild. Und auch da können Sie wählen dann, wie soll es ausgerichtet sein, linksbündig, mittig, wo soll es erscheinen. Hier will ich aber mal lieber Zwischenfrage, Text und Antwortoption. Das wird optisch etwas ansprechender aussehen. Und je nach Wunsch können Sie das Bild auch skalieren, also in der Größe mit verändern. So. Da sehen Sie auch, den, äh, dass das Bild hier mit eingebettet ist. Und Sie sehen, ähm, wenn ein Bild eingebettet ist, ist keine Formel noch zusätzlich einzubetten. Es geht also immer nur Bild oder Formel. Haben wir hier alles ausgefüllt, klicken Sie auf Übernehmen. Neue Frage wurde hinzugefügt, die Informationen bekommen Sie. Und wenn wir das hier einmal aufklappen, haben wir hier unsere erstellte Frage. Und Sie kennen das hier vielleicht auch schon als Abkürzung SC Single Choice, dass Sie auch erkennen, welcher Fragetyp sich hinter dieser Frage verbirgt. Klicke ich die Frage an, aktiviert sich hier wieder unser Aktionmenü rechts und Sie können die Frage nochmal bearbeiten, löschen, duplizieren. Oder eben neue Fragen erstellen, Itemanalyse, abfragen. Das geht genauso auch mit einem anderen Fragetyp. Vielleicht nur kurz zum Zeigen. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen das vielleicht, wie das alles aussieht. Da würde ich Ihnen mal die offene Frage zeigen. Denn eine offene Frage ist natürlich auch sehr gut möglich, wenn Sie diese Klausur dann in Präsenz schreiben lassen, dass die Studierenden in einem definierten Antwortfeld, äh, handschriftlich Ihre Antwort notieren. Ähm, ich mache erstmal kurz eine Fragestellung hier mit rein. Schreiben Sie ein Gedicht, was kreatives, philosophisches. Und dann ist, wie ich schon meinte, hier unten die Möglichkeit, das Antwortfeld zu definieren. Es geht also, wie Sie sehen, ziemlich lang bis 53 Zeilen. Sie sollten dann bloß, wenn Sie dann die Prüfung erstellen im Fragebogen, drauf achten, wie viel Platz das denn wirklich einnimmt. Man kann es natürlich vorher auch erstmal testen. Sie bekommen eine Vorschau, wie es dann aussieht, um das auch einschätzen zu können. Sie sehen, es gäbe auch Zusatzseiten, aber ich denke, für wirklich längere Texte sind vielleicht auch andere Formate eher geeignet. Die Zeichenanzahl online können Sie ignorieren. Aber die zu erreichende Punktzahl sollten Sie schon mit eingeben. Bei diesen offenen Fragen werden Sie dann später auch einstellen. Das schauen wir uns zusammen an, wie denn die Bewertung erfolgen soll. Einerseits kann eine Bewertung von Ihnen direkt auf den ausgedruckten Papierklausuren erfolgen. Andererseits kann die Bewertung auch nach dem Einscannen der Klausuren von uns online über Eva-Examen mit erfolgen. Vielleicht, weil wir dabei sind, da zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz, wie die Formelerstellung mit funktioniert, auch wenn es jetzt zu unserem Kontext nicht ganz passt. Aber dann haben wir alles gleich beisammen. Sie sehen, es sieht schon ähnlich aus wie bei dem Bild, nur dass Sie dann hier Formel erstellen drücken können. Ähm, nehmen wir noch eine Addition 2. Dann müsste ich mal ganz kurz in meine Notizen. Wenn Sie eine Formel nämlich erstellen möchten, geht das mit dem sogenannten LaTeX oder MathML. Ähm, wer das von Ihnen kennt, das sieht etwas kryptisch aus, nämlich beispielsweise so. Aber um Stichpunkt. So. Und Sie sehen auch gleich im Vorschaufenster darunter wird Ihnen quasi die Umrechnung, also die korrekt, das korrekte Format von der Formel angezeigt, dass Sie es also jederzeit gleich mit kontrollieren können. Formel erstellen, dann haben wir hier auch schon eine Formel mit dabei und können diese mit übernehmen. Ach ja, da ist immer das Programm wieder ganz hilfreich. Das hat mir nämlich erinnert, gerade bei den offenen Fragen ist es doch hilfreich, auch eine Musterlösung zu formulieren. Das habe ich leider übersprungen hier im oberen Bereich, denn hier ist auch eine Lösung möglich einzutragen, gerade wenn Sie dann vielleicht doch ähm, online das korrigieren möchten, kann das schon hilfreich sein, dass Sie gleich dort verschiedene Stichpunkte sich notiert haben. Es ist aber optional, ob Sie es verwenden wollen oder nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal raus und bestätige das. Und dann sehen Sie auch hier unsere offene Prüfungsfrage. Kurz bis hierhin wäre so das Grundprinzip der äh, Fragenbibliothek, der Fragenerstellung für Sie erkenntlich. Gibt es vielleicht Nachfragen? Sie dürfen sich auch mit Mikrofon gern freischalten. Ich gucke nur ganz fix. Die Option ist aktiviert. Ja. Scheint alles zu funktionieren. Okay. Ansonsten sagt jederzeit gerne nochmal melden. Ähm, genau. Sie sehen vielleicht auch nochmal zum Zeigen hier unten noch weitere Optionen. Druckansicht könnte man sich auch anzeigen lassen. Export-Import ist leider etwas, was hier bei EPA-Examen Ihnen nicht ganz so viel nützen würde. Höchstens vielleicht der Export, dass Sie sich die Fragen exportieren lassen. Aber. Das ist ja auch wie so ein eigenes System hier. Stattdessen möchte ich Ihnen lieber noch etwas zeigen, bevor wir wirklich zum Prüfungsbogen gehen. Wie Sie hier links schon gesehen haben, gibt es nämlich auch einen Notenschlüssel. Den können und sollten Sie vielleicht auch verwenden, damit eben die ganzen Vorteile nutzen können, diese automatischen Auswertung. Es gibt hier bereits einen Standard-Notenschlüssel. Wir können aber auch jederzeit neue Notenschlüssel hinzufügen. Ich gehe jetzt mal der Einfachhalber in den vorhandenen und kann den hier rechts mit Klick auf den Bleistift anpassen. Gegebenenfalls geben Sie hier einen Namen ein, Beschreibung. Die Note, ab welcher die Prüfung bestanden ist, ist in der Regel ja ausreichend. Und wie Sie das auch kennen, geben Sie dann einfach hier die Prozente mit ein. Wir können es mit ganz vielen weiteren Noten auch noch machen, dass wir also wirklich auch die Abstufung 1,0, 1,3 und so weiter mit einfügen können. Später, wenn wir dann ähm, bei der Prüfung angekommen sind, zeige ich Ihnen dann, wie Sie mit der mit dem Notenschlüssel arbeiten können und den verwenden können. So, nun aber das Allerwichtigste, denn Sie sind bestimmt gespannt, wie legt man denn nur einen Prüfungsbogen an? Da können wir hier drüben links auf den Abschnitt Prüfungsbögen und Prüfungsbogen anlegen gehen. So. Hier öffnet sich zuerst der Prüfungsbogenassistent, wo Sie Ihrer Prüfung einen Kurznamen, eine Überschrift und weitere Optionen mit bestimmen. Ähm, was nehmen wir denn mal als Kurzname? Ich nehme einfach mal hier Beispiel Test und eine Überschrift. Das haben wir heute den 15.12.22. Ähm, zu Ihrer Orientierung. Der Kurzname erscheint denn in einer Übersicht, wo alle Prüfungsbögen für Sie gelistet sind. Und diese Überschrift erscheint dann, wie Sie schon hier hinten sehen können, dann auf dem Prüfungsbogen. Der ist dann also wirklich für die Prüflinge in der Klausur sichtbar. Beim Prüfungstyp wählen Sie bitte Papierprüfung aus. A4-Format ist gängig, das bleibt. Die Antworten sollten möglichst auf dem Prüfungsbogen mit Erfolgen das führt zu weniger Verwirrung, zu weniger Papiermüll, weil es doch eher zu Fehler kommen kann, wenn auf einer Seite die Fragen sind und dann ein separaterer Bogen ausgefüllt werden muss. Da kann man leichter doch in den Zeilen verrutschen. Hier kommen wir zu dieser Option der offenen Frage und deren Bewertung, was ich vorhin schon kurz andeutete. Da können Sie auswählen, wie Sie das halten möchten. Und hier gibt es auch noch einen Punkt der Auswertung, denn Sie haben auch die Möglichkeit, die Klausur nach Teilbereichen auswerten zu lassen. Da es hier erstmal nur so eine Einsteigerschulung ist, würde ich hier bei der Einzelprüfung bleiben. Für Interessierte, die können sich gern dann in unserem Online-Prüfung-Infokurs umschauen. Ich kann ja mal ganz kurz drauf wechseln. In unserem Bereich Eva-Examen. Da haben wir auch das Handbuch für Prüferinnen verlinkt. Das ist zwar leider noch die vorherige Version, aber der Inhalt ist ziemlich genau noch gleich. Da steht auch alles ganz, ganz ausführlich erklärt mit drin. Unter anderem eben auch die Auswertung nach drei Prüfungen. So, wir übernehmen das und sind dann jetzt hier wenn der Browser es neu geladen hat, in unserem Editor zur Erstellung der Klausur. Dieser Kopfbereich ist standardmäßig, erstellt sich immer ganz automatisch. Da brauchen Sie nichts korrigieren, editieren, den können Sie so belassen. Wer es noch nicht gesehen hat, an sich wird hier Vorname, Nachname vom Prüfling dann ausgefüllt und dieser Bereich hier drüben, die sogenannte Prüfungsteilnehmer-ID, ist nichts anderes als die Matrikelnummer, die die Prüflinge dann auch eintragen, einmal als Zahl hier oben und dann einmal angekreuzt hier entsprechend unten. Ich will Ihnen schon gleich mit auf den Weg geben, das ist eins der am meisten falsch angekreuzten Sachen in den ganzen Klausuren. Das haben wir schon sehr häufig erlebt. Gerade hier können Sie auf eine Vorlage, die sich auch im OPIC befindet, zurückgreifen, um das mit ihren Studierenden vorher einmal durchzuschauen, dass die genau wissen, wie kreuzt sich das richtig an. Gut. Ähm, dann haben wir jetzt also unsere Klausur. Beginnen müssen Sie hier mit der Erstellung einer Fragengruppe. Entweder ziehen Sie die hier per Drag and Drop, wenn es grün wird auf dem Prüfungsbogen oder Sie erstellen eine neue Fragegruppe mit Klick auf diese linke Option hier oben. Eine Fragengruppe ist ähnlich wie bei der Fragenbibliothek, dass eben die Fragen organisiert sind in Themenfelder, diverse Abschnitte. Es reicht aber auch, wenn die, <lacht> wenn die ganze Klausur in nur eine Fragegruppe integriert wird, das können Sie halten, wie Sie möchten. Ich nehme mal als Beispiel für eine Fragengruppe Leipzig. Sie könnten auch noch viel mehr schreiben, ein bisschen äh, formatieren hier oben. Die Schriftgröße auswählen. Sagen Sie aber, nee, ich brauche noch ein Textelement, um vielleicht vorher noch äh, schriftlich festzuhalten, das ist die Klausur zum Modul XY. Es sind folgende Hilfsmittel erlaubt. Sie haben so und so viel Zeit. Sie erklären sich gesundheitlich in der Lage, die Klausur zu schreiben und weitere Informationen. Dann können Sie gern auch diese Fragengruppe in ein Textelement umgestalten. Und wie ich schon mehrfach äh, meinte, dass es dann später möglich ist, äh, bei der Frage bei dem Prüfungsbogen verschiedene Optionen zu durchmischen. Können Sie zum Beispiel mit diesem Klick die Fragengruppe fixieren, dass also hier keine Varianten erzeugt werden, also sprich auch A-B-Gruppen und, und dann das Durchmischen von Fragen und Antworten. Ich lasse das erstmal alles aus und erstelle hier die Fragengruppe. Das sieht noch recht unspektakulär aus, lediglich mit diesem Rahmen hier oben. Und haben Sie vielleicht schon gesehen, haben sich jetzt hier die ganzen Optionen zum Hinzufügen geöffnet, unter anderem eben auch die Frage. Beim Anklick werden Sie sehen, da kommt wieder genau das gleiche Fenster, was wir schon vorhin von der Fragenbibliothek kennen, außer eben die Hotspot-Frage, die hier ausgegraut ist. Genau, Und ach, wir waren mal gerade hier beim Beispiel, wenn Sie auf dieses I jeweils neben der Frage reingehen, sehen Sie auch so eine kleine Vorschau, wie denn die Fragen aussehen können. Auch hier würde das Erstellen ganz genau gleich funktionieren wie in der Fragenbibliothek. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel mit rein. Ich muss mal so halb aus meinem Fenster schauen. Ich glaube, sonnig ist es vielleicht schon noch. Aber wenn, ist die Sonne leider nicht bei mir angekommen. Deswegen. Jetzt mal hier ein Nein mit der richtigen Antwort. Und dann übernehme ich das und hätte dann hier meine erste Frage. So könnten Sie dann fortfahren, wenn Sie auf dem Prüfungsbogen Fragen erstellen. Wenn Sie aber mit der Fragenbibliothek arbeiten, sehen Sie auch hier rechts oben den Reiter Fragenbibliothek und klicken sich dann auch wieder hier durch und wählen eine Frage aus, die Sie dann per Drag and Drop, also gedrückter linker Maustaste mit auf den Prüfungsbogen ziehen und dann sehen Sie nämlich auch unser Beispiel, was wir hier mit dem Bild ähm, erstellt haben. Nun würde man vielleicht dazu neigen, das anzuklicken und zu bearbeiten. Sie sehen aber, dass das hier alles ziemlich ausgegraut ist. Das ist dann zu beachten, wenn Sie Fragen aus der Fragenbibliothek nehmen, dass diese dann auch nur in der Bibliothek direkt geändert werden können, nicht mehr auf dem Prüfungsbogen. Klingt vielleicht auch in dem Sinne logisch, wenn Sie die nur auf dem Prüfungsbogen ändern, kann es passieren, dass die Änderung aber wirklich für längerfristig sein sollte und die wird in der Fragenbibliothek vergessen. Und beim nächsten Einsatz dieser Frage ist diese Änderung nicht vorhanden und Sie müssen sich noch mal die Arbeit machen. Das also mal als Hinweis mit dazu. Sie sehen vielleicht auch gleich, ich mache es mal ein bisschen größer. Bei unseren Fragen sehen Sie hier in diesen grüneckigen Klammern, ähm, wie die Punktevergabe ist. Keine Sorge, natürlich sehen das nicht die Studierenden. Sie sind ja immer noch hier in ihren Bearbeitungsoptionen. Auch hier unten zum Beispiel ist das sichtbar. Wir können ja gleich mal das zweite hier auch noch mit verwenden. Die offene Frage, die ziehen wir mal ruhig an die zweite Stelle. Dann haben wir nämlich hier auch das Beispiel mit dabei, wie so eine offene Frage Aussieht. Dieses Feld erscheint auch auf dem ausgedruckten äh, Klausurblättern. Das wäre dann die Option, wo Sie als Prüfer das schriftlich auf den Blättern mit bewerten können. Nehmen wir an, Sie hätten dann 55 Punkte, würden Sie einmal den 50er ankreuzen und einmal die 5 dazu. Und das erkennt dann das Computersystem automatisch. Hier wäre noch unsere eingefügte Formel. Und wenn wir dann mal auf die nächste Seite wechseln, das geht leider nicht mit dem Scrollen nach unten, wie Sie sehen, sondern hier oben über die Wechselseite, haben wir dann unsere zweite Frage einfach auf die nächste Seite verschoben. Wollen Sie sich das zwischenzeitlich einmal anschauen, wie das eben auf Papier aussieht, können Sie hier Papiervorschau wählen. Und dann bekommen Sie schon so ein Muster als PDF mit dargestellt. Genau. Ähm, gehen wir noch mal kurz zurück zu den anderen Werkzeugen. Sie können nicht nur Fragen erstellen, sondern auch Leerzeilen, Ziellinien, Texte. Sie können auch so ein Bild mit einfügen, auch Formeln. Übrigens zu den Formeln noch der Hinweis, diese werden nach dem Erstellen automatisch immer als eine Bilddatei quasi gesichert in EVA-Examen. Deswegen werden die immer gleichgesetzt mit den Bildern. Ja, Seitenumbrüche, Spalten, Trenner und so weiter. Wenn Sie hier die anderen Optionen aufklappen, kommen Sie in das Ändern, Bearbeiten, Verschieben und so weiter und so weiter. Und auch in die Fragenbibliothek, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Denn es ist durchaus möglich, Fragen, die Sie direkt hier auf dem Prüfungsbogen erstellt haben, in die, eine, in die Fragenbibliothek zu transferieren. Ich würde mal die markieren, so, dass sie blau, also so grün-blaulich ist. Und dann können Sie markierte Frage der Fragenbibliothek hinzufügen. Wenn Sie das also einmal vergessen haben sollten und das so machen, dann können Sie die Frage trotzdem hinzufügen. Entweder zu einem stehenden Ordner oder Sie erstellen sich dann hier einen neuen. Das so als kleiner Schnellflug. Gibt es hier bei dem Erstellen von dem Prüfungsbogen eine Frage Ihrerseits? Mein nicht. Okay, dann gehen wir auch weiter. Ähm, bitte vergessen Sie nicht, dass Sie auch zwischendurch doch auch hier mal oben links auf Speichern gehen, damit das auch immer gesichert wird. Gut, jetzt machen wir uns mal die Sicht wieder ein bisschen kleiner. Genau. Ähm. Nun haben wir ja ähm, die Prüfung erstellt und wir sind automatisch schon in diese Prüfungsbogenliste gekommen wo Sie also die Übersicht über Ihre erstellten Bögen haben. Hier sehen Sie auch ein paar Eckdaten mit dazu und auch Möglichkeiten, einen Bogen zu kopieren, zu löschen, sich wieder diese Vorschau anzeigen zu lassen, äh, Musterlösungen, sofern Sie das eingetragen haben, abzurufen oder auch zu bearbeiten. Ähm, nun nehmen wir mal eine Klausur. Ich würde mir mal unseren Test hier oben mitnehmen, dass wir diese, diesen Prüfungsbogen in eine Prüfung quasi umwandeln. Dafür gehen wir hier links im Bereich Prüfung auf Prüfung anlegen. Eine Prüfung muss auch wieder in einem Ordner liegen. Sie merken, es ist ja alles wohl organisiert. Es muss alles immer gut liegen. Entweder legen Sie einen neuen Ordner an oder ich nehme mal hier einen vorhandenen Ordner. Klick auf Weiter. Kommen wir jetzt durch die ganzen Optionen zum Festlegen dieser Prüfung, wo man einen Namen eingeben muss. Beispiel Test 15.12.22. Wie ich schon meinte, bei uns gibt es nur die Papierprüfung in EFA-Examen, keine Online-Prüfung. Da können Sie ja gerne auf Moodle oder Ilias zurückgreifen. Empfohlenerweise auch diese kombinierte Frage- und Antwortbogen, der ist schon mal automatisch ausgewählt. Hier geht es um die Teilnehmererfassung. Auch hier bitte die Standardoption mit der Teilnehmer-ID ausgewählt lassen. Das ist also das Ankreuzen der Matrikelnummer. Hier werden wir noch mal gefragt, welchen Prüfungsbogen wir denn in eine Klausur, in eine Prüfung umwandeln wollen. Da haben wir dann alle aus der Prüfungsbogenliste hier angezeigt. Wir könnten auch noch mal kurz reinschauen, sollten wir uns unsicher sein. Und hier kommen wir in die Möglichkeit der Varianten. Die können sich also Variantengruppen erstellen lassen. Es ist gar nicht. Eigentlich ganz gängig, denke ich, gerade bei schriftlichen Klausuren, wenn die Studierenden alle nebeneinander sitzen, dass man durchaus auch mal zwei, drei Gruppen, also Varianten erstellt. Und auch hier unten können Sie dann auswählen, dass Durchmischungen erfolgen können von Fragengruppen, von Fragen innerhalb der Fragengruppen, dass die Reihenfolge der Optionen, also der Antwortmöglichkeiten vertauscht werden können. Und hier bitte beim letzten Punkt sollten Sie ähm, aufmerksam sein, ob die Reihenfolge von Fragen auch unabhängig von Ihrer Fragengruppenzugehörigkeit vertauscht werden sollen. Würde ich persönlich nicht empfehlen, es sei denn, Sie haben wirklich nur eine Fragengruppe, uh, aber die ersten drei sind eigentlich rechtgängig. So haben Sie eine hohe Durchmischung und das Abschauen voneinander ist quasi wirklich nicht möglich, außer per sehr großem Zufall. Genau, dann geht man noch weiter. Hier geben Sie dann an, wie viele Klausuren, wie diese Prüfungen denn erstellt werden sollen. Wie auch hier steht, ähm, empfehlen wir immer 10% mehr Bögen erstellen zu lassen. Es kann immer was kommen. Ähm, äh, nehmen wir mal ein Beispiel einfach mal 22. Keine Sorge, Sie können übrigens im Nachgang immer auch noch Bögen erstellen. Es ist also kein Problem. Dann haben Sie hier nochmal eine kleine Übersicht, was Sie erstellt haben, ob das alles so passt. Und dann gehen wir auf Übernehmen. Dann kann das einen kleinen Moment dauern, gerade wenn Sie vielleicht auch doch mehr Bögen erstellen, dass hier das PDF generiert wird. Und das wäre jetzt hier unsere EVA-Exam-Klausur. Sie sehen, das ist hier Gruppe A. Und die Prüfungsbögen, zweiseitig haben wir sie in diesem Fall. Ihr fängt ein B an und wir haben auch noch ein C mit dabei. Und Dann geht das wieder von A los. Das können Sie dann gerne aus oder das müssen Sie sogar ausdrucken, besser gesagt. Ähm, bei dem Drucken müssten Sie bitte beachten, Sie können und sollten vielleicht auch aufgrund der Sparsamkeit die Seiten doppelseitig ausdrucken. Es muss bitte gutes Weißpapier verwendet werden. Ich weiß, man will Umweltaspekte berücksichtigen, aber wir können leider kein solch, ähm, ich nenne es jetzt mal Umweltpapier, was eben nicht doch strahlend weiß ist, einscannen. Das kriegt der Scanner nicht hin. Ja, also bitte weißes Papier, nichts farbiges, strahlend weiß. <lacht> ähm, genau. Dass Sie das ausdrucken. Und zur Orientierung auch für Sie, jeder Prüfungsbogen hat hier eine Nummer. Das ist hier der Prüfungsbogen 4 und auch hier unten so eine spezifische Prüfungsbogennummer und eine Art Barcode. Ähm, es ist wichtig bei der Klausur, das sollten Sie bitte auch Ihren Studierenden sagen, dass keine von diesen Barcodes hier äh, übermalt, wie auch immer, Unkenntlich gemacht werden sollte auch diese Nummer nicht. Und auch diese vier Ecken, die Sie hier sehen auf jeder Seite, dürfen nicht beschädigt werden beziehungsweise eine Ecke, meistens die oben links, dürfen Sie verwenden, um die Klausuren zu tackern. Denn wir brauchen zum Einscannen mindestens drei unbeschädigte Ecken. Sonst kommen wir in Schwierigkeiten. <lacht> Sie sehen vielleicht auch gerade hier noch auf dem Prüfungsbogen, dass nochmal dargestellt wird, wie denn eine Korrektur erfolgen soll. Es lohnt sich also wirklich vor Klausurbeginn mit den Studierenden, das nochmal ein bisschen durchzugehen, um die wichtigsten Sachen zu klären. Genau, das ist also unsere Datei. Gehen wir zurück zu Eva-Examen sind wir jetzt hier in dem Ordner, wo ich die Prüfung erstellt habe. Und dann finden wir sie hier ganz unten, wo wir auch noch mal sehen, dass zum Beispiel 22 Bögen erstellt worden sind, wann es erstellt wurde ne, und dass bisher noch keine erfasst worden sind, also noch keine Auswertung ähm, durchgeführt wurde und so weiter. Ähm, genau. Jetzt wäre in dem Sinne der Fall, Sie würden dann die Klausur also ausdrucken und äh, mit Ihren Studierenden dann vor Ort im Hörsaal oder in anderen Räumlichkeiten die Prüfung durchführen. Ähm, sind Sie dann fertig, bringen Sie die Klausur zu uns vom E-Learning. Wir sitzen ja in der Ritterstraße. Gern vorher mal kurz bei uns melden, dass auch jemand vor Ort ist, der Ihnen die Klausuren abnehmen kann. Ähm, mir fällt gerade noch ein wichtiger Punkt ein. Ähm, beim Ausfüllen nehme ich, das habe ich leider gerade vergessen. Das ähm, steht aber auch nochmal in unserem OPIC mit drin. Die Prüflinge dürfen bitte nur mit Kugelschreiber oder Filzstiften arbeiten. Am besten in schwarz oder blau. Kein Füller, kein Bleistift, weil dann der Scanner auch wieder Probleme hat. Ich denke aber, das ist... Passt selbsterklärend, ähm, weil man ja gerade mit Füller und Bleistift doch ähm, leichter was wieder wegmachen könnte, dass da nichts äh, unterstellt werden kann. Genau. Jedenfalls bringen Sie dann die Papierklausuren zu uns und wir brauchen dann je nach Lage ein bis zwei Wochen, um die ganzen Klausuren einzuscannen. Wir geben Ihnen dann Bescheid, wenn wir damit durch sind. Und dann können Sie in Ihrem EVA-Examen sich einloggen und in dem entsprechenden Ordner sehen, dass jetzt hier bei unserem Beispiel, was ich jetzt mal genommen habe, eine Verifikation ansteht. Sprich, ähm, der PC war sich bei manchen Stellen nicht sicher, ob das richtig bewertet ist, beziehungsweise es muss vielleicht noch per Hand ähm, eine offene Frage ausgewertet werden. Wenn wir also hier draufklicken. Kommen wir nochmal speziell in den Bereich der Verifikation. Das wäre auch sonst hier unten links unter Verarbeitung erreichbar gewesen. Hier sehen Sie dann nochmal ein paar Eckdaten zum Scannen. Und Sie müssten hier auf diesen Bleistift geben, um die Verifikation durchzuführen. Dann sehen Sie, es wurde hier zum Beispiel kein gültiges Ankreuzfeld gefunden. Also der Computer sagt Ihnen auch schon, wo die Probleme liegen und wo Sie nachschauen müssen. Dann sehen Sie hier einen Ausschnitt von dem Scan. Da geht es speziell also auch wieder um diese Matrikenummer. Und da ist aber sich bei manchen nicht sicher, was ist denn nun richtig? Die 7 und die 9 hat er hier schon richtig erkannt, die 1 aber nicht. Denn Sie sehen vielleicht, ich mache es noch mal ein bisschen größer, das Kreuz ist nicht ganz hier wirklich in dem Kästchen gelandet. Deswegen fragt der Computer nach und sie müssten das hier manuell korrigieren. Die 0, die 1 hat er wieder erkannt, die 3 auch, dass es hier korrigiert wurde. Und bei dem letzten weiß er gerade nicht, was ist hier los. Da hat sich einfach jemand vertan und dann bleibt das Feld leer. Sie können dann zwischenspeichern und es verlassen. Oder einfach weitergehen zum nächsten Fall. Achso, der möchte doch nochmal eine Eingabe. Ne? Dann geben wir hier eine 0 ein. Das geht auch. So, Dann kommen wir zum nächsten Fall. Sie sehen, 16 Stück hat der Computer gefunden, wo er sich nicht ganz einig ist. Hier ist zum Beispiel eine Korrektur gewesen, wo er sich nicht ganz sicher ist, aber er hat schon richtig erkannt, dass die zweite Option gewertet werden soll und nicht die erste. Deswegen kommt es wirklich darauf an, dass ihre Studierenden bei einer Korrektur sehr sorgfältig sind und das Kästchen wirklich ganz schwarz ausmalen oder blau entsprechend. Ja. Genau, und so würden sie sich dann durchklicken und jede einzelne Sache einzeln Anschauen. Das ist auch so richtig. So sieht denn auch eine Zuordnungsfrage aus. Und so geht das dann immer weiter. Genau, das ist das vorletzte. Giorgio? Nee, das ist das letzte. So. Hier haben wir auch alles richtig. Ach ja, ich muss immer. <lacht> Genau, das würde ich jetzt mal hier kurz abbrechen und speichern und verlassen gehen. Genau, also hier würde dann die Verifikation mit auftreten. Ähm, da wir das hier in solchen Stapeln quasi einscannen, wir können nicht alle auf einmal scannen, werden dann auch hier mehrere Zeilen angezeigt werden, wo Sie etwas verifizieren müssten. Genau, ich gehe jetzt mal der einfach halber zurück in unseren Ordner. Wären Sie nämlich mit der Verifikation fertig, hätten Sie dann hier den Status ausgewertet. Die Klausur ist also durch und komplett ausgewertet. Es sind dann also entsprechend Bögen verfasst. Sie können hier die Originalscans alle einsehen oder von bestimmten Matrikeln. Das können Sie sich hier auch anzeigen lassen. Da sehen Sie also die ganzen Scans. Und sehen, ob jetzt null Punkte, ein Punkt zum Beispiel erreicht wurde. Sie können sich einen Bericht geben lassen, ein Einzelreport oder ein Gesamtreport. Dann können Sie sich hier exportieren, auch als Punkte. Das zeige ich Ihnen mal ganz kurz. Das sieht dann zum Beispiel so aus: ist ein bisschen einfacher mitgehalten. Es gibt aber noch eine weitere Option, das zeige ich Ihnen gleich. Genau. Und es gibt auch noch Aktionen, wenn zum Beispiel die Prüfung äh, nicht mehr verändert und nichts mehr dran getan soll, könnten Sie dies schließen oder auch ähm, zurücksetzen, löschen. No, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Sie können nämlich auch, was ich Ihnen zeigen wollte, direkt in diese Klausur reingehen und nochmal weitere Informationen bekommen. Unter anderem wäre hier auch die Möglichkeit, den Notenschlüssel, den wir ja zu Beginn hatten, nochmal auszuwählen, anzupassen, ja. Musterlösung abzurufen, Prüfung umzubenennen, verschiedene andere Sachen und auch weitere Bogensätze von dieser Prüfung zu erzeugen. Das geht auch hier rüber. Und hier rechts drüben haben Sie den ganzen Bereich zum Thema Auswertung, Reporte und so weiter. Hier haben wir also auch noch mal bei den Einzel- und Gesamtreport. Das sieht zum Beispiel so aus. Haben Sie auch so eine kleine Übersicht dann immer bei den Fragen. Wie, viele, wie, viel, wie oft wurde diese oder diese Antwort ausgewählt? Das ist denn gerade zur Analyse, zum Repetieren ganz praktisch. Hier haben Sie auch noch mal die Übersicht, wie viele Punkte im Durchschnitt pro Frage erreicht worden sind. Das ist natürlich jetzt nicht alle aussagekräftig bei diesem Beispiel hier, aber so können Sie sich das vorstellen. Auch die Notenverteilung ist da, Bestehensquote und so weiter. Den Aushang könnten Sie beispielsweise verwenden, sollten Sie sowas mitmachen. Lass ja, Sie das also anonym über die Matrikelnummer lösen. Ja. Ähm, das wäre denn der Bereich ähm, zur Prüfungserstellung und Auswertung. Gibt es da Ihrerseits noch Fragen? können Sie natürlich auch für alle anderen Sachen fragen, denn tatsächlich bin ich nämlich hier auch schon mit unserer Schulung durch, aber zehn Minuten bin ich gerne noch für Sie da, um Fragen zu beantworten oder etwas zu zeigen. Hallo, Hallo. Ähm, ja, ich hätte die Frage, kann man denn nicht importieren irgendwie von Moodle oder von Word oder von was auch immer? Mhm. Also vom Word natürlich mit dem Copy-Paste, Kopieren, Einfügen. Beim Import okay. ist leider das Problem, es geht nur, wenn über eine CSV-Datei, da ist es ein bisschen eingeschränkter. Also wenn ich jetzt richtig in Gedanken bin, da nur Single-Choice und Multiple-Choice-Fragen gingen darüber. Ich muss sagen, da wir jetzt vor kurzem erst das Update haben, habe ich es bei dem neuen leider noch nicht ausprobieren können, aber... Kann man gerne mal nachholen. Das schreibe ich mir gleich mal mit auf. Weiß ich weiß nicht, sonst, Frau Göttgens, glaube ich, Sie waren das nicht. Wir können natürlich gerne auch Konto erstellen, dass Sie sich selber auch ausprobieren, alle Funktionalitäten, ob das für Sie in Frage kommt. Ja, okay, Konto habe ich eh schon, ja. Ja, mhm. ja. ja dann können Sie es gerne selber probieren. Weil tatsächlich, also aus meiner Erfahrung, wie ich bisher schon mal probiert hatte, sind solche Import-Export-Geschichten zwischen Plattformen mittelmäßig gut. Wir könnten ja ansonsten, ich kann Ihnen ja auch gern mal den Link sonst, wenn Sie Interesse haben, von dem Handbuch. mit reinschicken. Wir ähm, sehen aber es hat 291 Seiten, ist also sehr umfangreich. Vielleicht kann man dann da auch noch mal ein bisschen was finden, was Ihnen weiterhilft. Und Herr Müller ist leider nicht zu hören. Nein, Herr Müller, wir haben Sie leider nicht gehört. Vielleicht können Sie dann Ihre Frage im Chat stellen. Währenddessen schaue ich mal, Herr Earl hat noch etwas gefragt. Ähm, die Bilder können skaliert werden. Genau. Ähm, da gehen wir mal, ich gehe mal in unsere Fragebogenliste und da einfach nochmal in unseren Beispieltest hinein. Ähm, ähm, ähm, ähm. Fragen Bibliothek. Ach nee, ich habe es. Sehen Sie, jetzt ist mir das gleiche auch passiert, was man manchmal vergisst im Affekt. Man kann nichts mehr verändern, weil wir ja diesen Fragebogen schon in eine Prüfung umgewandelt haben. Zum Glück haben wir dann das System, das immer für uns mitdenkt, aber kein Problem. Dann kopieren wir uns flugs diesen Test und bearbeiten eine Kopie weiter. Wenn ich jetzt mal hier kurz ein Bild einfüge, dann haben Sie hier unten die Option Bild skalieren. Können wir jetzt mal vielleicht 50 nehmen, beispielsweise. Machen wir es mal zentriert. Und dann ist es hier unten. Okay, Hemmeler hat noch eine Frage. Sie möchten Klausuren für Papier vorstehen, ja? Sechs Fragen, kurz auf 15 Fragen. Es soll in euch ausgewählt werden, ja. Es gibt die zufällige Fragenauswahl. Ähm, da wäre auch das Vorgehen, dass Sie Ihre Fragen in der Fragenbibliothek erst erstellen. Denn im Fragebogen gibt es hier ja die Fragenbibliothekverknüpfung und auch die Möglichkeit der zufälligen Fragenauswahl. Sie müssten dann einen Ordner hier auswählen, dann wird das auch anklickbar. Zufällige Fragenauswahl. Und dann wählen Sie Ihre Parameter aus, wie viele Zufallsfragen. Und jetzt müsste ich gerade überlegen, was nochmal das hier unten war. Ich habe es vorhin gelesen, aber ich habe es leider im Gedächtnis gerade nicht mit. Ich glaube, das war der Schwierigkeitsindex, der das hier mit daspiegelt. Das kann ich gerne. Oh, wir geben selbst Oder was hat mit Frank Fragen Ach nee, doch, das war der Regler für die Zufallsfragen hier oben. Entschuldigen, für mich ist es tatsächlich auch die erste Examschulung. Aber dann ist es einfach bloß hier die Regelung, dass wie viele Zufallsfragen rein sollen. Und genau, dann kommen die hier mit in die Prüfung mit rein. Jetzt sind wir schon auf Seite 3 mitgerutscht. Also über die Fragen Bibliothek, Ordner auswählen und zufällige Fragenauswahl. Falls sonst hier jemand im Zuge auch gerne ein Konto möchte, können Sie gerne Bescheid geben. Natürlich, wenn Sie erstmal drüber schlafen wollen, gar kein Problem. Auch wenn Sie es nur einfach mal austesten wollen, zumindest das Handling hier online, geben Sie uns gerne Bescheid, ist gar kein Problem. Ich hätte äh, noch ja. eine Nachfrage. Gerne. Und zwar hatten Sie zum Anfang darauf hingewiesen, dass es Ungünstiges zeitgleich an einer Klausur zu arbeiten, wenn man jetzt aber beispielsweise eine Modulprüfung hat, die aus mehreren Einzelkurven, also ähm, aus mehreren Einzelveranstaltungen thematisch sich speist, ähm, die Nutzerzugänge werden über das Kürzel erstellt oder ist es auch möglich, äh, über einen Funktionsaccount einen Zugang zu erstellen, sodass dann mehrere Leute unter einem Account arbeiten können oder müsste man dann über die Freigabe der Prüfung mit den zu den Kolleginnen und Kollegen, dass dort gemeinsam gearbeitet werden kann? Ja, also dadurch, dass hier das EVA-Examen nicht unbedingt gekoppelt werden muss an den Uni-Login, können wir das also auch mit einem Funktionskonto machen. Ähm, wir brauchen aber natürlich ein, eine Namenspatin, ein Part, ja. dass wir wissen, zu wem gehört natürlich das Konto. Ähm, aber ja, was ich mit dem Parallelen Arbeiten meinte, meine, jeder kann ja in seiner Fragenbibliothek sich die Fragen erstellen. Ne? Und wie ich ja auch hier zeigte, kann man die auch mit anderen teilen. Aber wirklich, ähm, man muss sich dann auch vorstellen, wir haben ja Teilbereiche im EVA-Examen, das habe ich Ihnen jetzt hier nicht gezeigt. Das sieht man als Prüfer auch nur bedingt. Ähm, dass man wirklich nicht an einem Prüfungsbogen mit mehreren gleichzeitig dran arbeitet, um sich auch wirklich nicht in die Quere zu kommen. Sie kennen es vielleicht, jeder hat unterschiedliche Internetgeschwindigkeiten. Einer erstellt in der Zeit zwei Fragen, der andere einer. Dann hat es nicht aktualisiert und deswegen würde ich empfehlen, wenn mehrere Personen für eine Klausur zusammen sich setzen wollen, dann erstellt jeder bei sich in der Bibliothek die Fragen. Und man setzt sich zusammen oder bestimmt eine Person, die dann alle Fragen zusammen auf einen Bogen integriert. Okay, danke schön. Okay. Gerne. Dann schaue ich kurz. Herr Müller hatte noch mal geschrieben. <lacht> Aktuell verwenden wir ein selbstgeschriebenes Programm, der würde erlauben, andere Fragetypen zu erstellen und Bilder und Formen zu erfüllen. Mhm. Der zweite Prüfer sitzt an der Uni-Halle. Ist das möglich, dass wir beide auf die eine Klausur zugreifen? Ähm, ich denke eigentlich schon, ich sehe jetzt ad hoc keinen Grund, was dagegen sprechen würde. Den Fall hatten wir tatsächlich noch nicht, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. eva examen ist ja jetzt hier nicht gebunden an die Uni Leipzig an sich. Wenn es eine Kooperation ist, sollte es kein Problem sein. Damit ist dann auch pünktlich ähm, unsere Zeit schon vorüber. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Für Ihr Interesse sagen Sie es gerne auch Ihren Kollegen und Kolleginnen mit weiter. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, fragen Sie uns gern nach, wenn Sie noch was Spezielleres wissen möchten, wenn Sie etwas nicht finden oder sich doch noch für ein Konto interessieren. Auch wenn es Fragen sind zu anderen, anderen Prüfungssystemen. Sie wissen ja vielleicht, Mahara haben wir dabei, Elias, Moodle, die Aufgabe ähm, in Moodle. Fragen Sie uns gern nach, besuchen Sie auch gern unseren YouTube-Kanal, den wir neu mit erstellt haben. Da finden Sie auch ganz viele Schulungsvideos. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine wunderschöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal in Präsenz wiedersehen. <lacht> Vielen Dank und machen Sie es gut.